Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Im vorigen Video haben wir gesehen, wie man einen jane server installiert und wie man ihn konfiguriert, um den Mail-Server zu starten. In diesem Video zeige ich Ihnen, was Sie tun müssen, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails Ihr Ziel erreichen und nicht im Spam landen und wie Sie E-Mail-Protokolle, POP3 und IMAP4 e konfigurieren.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 SPF, Kim und und DMRC sind die Grundeinstellungen, die Sie von dem Start Ihres mail server vornehmen sollten. Diese Einträge verhindern, dass Betrüger in ihrem Namen beseitige E-Mails versenden und wenn nicht, erreicht die Nachricht, dem Empfänger möglicherweise gar nicht. Ein SPF-Eintrag und gewährleistet die Kommunikation zwischen dem sendenden und dem empfangenden Mailserver. Sie enthält Informationen darüber, welche Mailserver in ihrem Namen Mails versenden dürfen. Ohne einen SPF-Eintrag können viele E-Mails-Dienste alle von Domain-Postfächern gesendeten E-Mails unabhängig von ihrem Inhalt als Spam versenden. Der SPF-Eintrag wird auch dem DNS-Server veröffentlicht, die die Domäne betreuen. Gehen Sie zu Ihrem dns hosting kontrollzentrum und erstellen Sie den nächsten TXT-Datensatz, der alle diese Felder ausfüllt. Der Datensatz enthält die folgenden Schlüssel. SPF-Version, Domain IP-Adress, bei SPF1, SPF-Version. gibt die Regel von einer bestimmte Domain an, indem die IP-Adresse des Absenders mit der in den A-Records äh, der Domain angegebenen IP-Adresse verglichen wird. MX enthält alle in den MX-Einträgen der Domain angegebenen Serveradressen. Das das Symbol ist eine Ablehnung. Die E-Mail wird zwar angenommen, aber als Spam markiert. L bedeutet alle Adressen, die nicht in dem Eintrag ausgeführt sind. Weitere Texte können später gesetzt werden, drücken Sie jetzt aber auf Speichern. Die zweite Sicherstellung-Ebene zwischen meinen Server ist DKAM domain in Mails, es wird verwendet, um die Original-E-Mails mit einer digitalen Signatur zu versehen. Der Empfänger verwendet die Signatur, um die Authentizität der E-Mail zu überprüfen. Der Empfängungs-Server sendet einen DNS-Auftrage und erhält den öffentlichen Schlüssel, der in dem DNS-Eintrag aufgenommen wird. Er verwendet diesen Schlüssel, um die E-Mail zu verifizieren. Wenn die Schlüssel übereinstimmen, erreicht die E-Mail den Empfänger, an der Fall jetzt sie anspannt. MS-Server unterstützt DKM standardmäßig nicht. Zur Einrichtung unter Ergents müssen Sie einen Transportagenten eines Datenbieters installieren. die dkm signal nach der Installation müssen Sie es konfigurieren, starten Sie die Anwendung, klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf, konfigurieren, erstellen Sie sicher, dass der Agent Erscheinungsdecam signer die niedrigste Priorität hat, erstellt an letzter Stelle in der Leiste. Damit soll sichergestellt werden, dass die MS erst in einem letzten Schritt signiert werden, nachdem die anderen Transportbefragten erweige Änderungen vorgenommen haben. Auf der Registerkarte GIM-Einstellungen wird angegeben, welche Felder signiert werden sollen. Das sind in sie standardmäßig. From Subject to Date Message ID. Die Domain-Einstellungen werden auf der Registerkarte Domain-Einstellungen konfiguriert. Klicken Sie auf Hinzufügen, Add. Geben Sie den Domainnamen und den Selektor DNS-Eintragsnamen an. Hier können Sie entweder einen Schlüssel erzeugen oder seinen Sparort angeben. Um einen öffentlichen Schlüssel zu erstellen, drücken Sie auf neuen Schlüssel generieren. Dann erscheint er in diesem Fenster. Gehen Sie dann zum Kontrollpanel Domain-Hosting und erstellen Sie einen TXT-Eintrag geben sie ihm einen Namen und fügen sie in das Feld Wert ihren öffentlichen Schlüssel ein. Einstellungen im Programm vorgenommen haben, gehen Sie auf Domain speichern. Save Domain, die Einstellungen werden automatisch übernommen. Abschließend wollen wir noch kurz erläutern, was DMRC ist. Dies ist die nächste Sicherheitsphase nach SPF und GIM. Dieser Datensatz legt fest, was mit Nachrichten zu gesehen hat. Wenn Sie nicht mit SPF und DKI-MM auf den werden können. Dies ist die Regel, die für die in Ihrem Namen versendeten E-Mails verlegt wird. Bevor Sie die Mark einrichten, müssen Sie sicherstellen, dass ZPS und Dekim richtig geschrieben sind, da sonst E-Mails von Ihnen gefiltert werden können. Um Mark einzurichten, erstellen Sie in Ihrem dns hosting kontrollpanel einen TXT-Eintrag wie diesen. Hier müssen Sie mindestens die Motorversion und die Richtlinie angeben. Bei der Ersteinrichtung wird empfohlen, als Richtlinie non nicht tun außer Berichte senden anzugeben. Später wird es möglich sein, sie durch hinzufügen von Text zu ändern. Mit ist die E-Mail-Konfiguration abgeschlossen. Senden Sie nun eine Test-E-Mail von Ihrem Postfach aus, um sie zu testen. Allnächstes sage ich Ihnen, wie Sie die MR-Dienste POP3 und IMAP4 einrichten. Standardmäßig deaktiviert Agents die POP3 und IMAP4-Dienste. Um Clients zu konfigurieren, dass sie sich über IMAP und POP3 verbinden, müssen Sie diese aktivieren und so einstellen, dass sie automatisch gestartet werden. Öffnen Sie Dienste. Suchen Sie den Dienst Microsoft Agents imap 4 Setzen Sie den Starttyp auf automatisch und starten Sie den Dienst. den übernehmen Apple und OK. Führen Sie die gleichen Schritte mit Microsoft Archains IMAP 4, bekannt. Microsoft Archains Pop 3. und Microsoft Agents POP3 Backend durch. Nach dem Start der Dienste müssen wir das Zertifikat konfigurieren. Öffnen Sie die Systemsteuerung von Agents und gehen Sie zu Server Zertifikate. Öffnen Sie das SSL-Zertifikat durch Doppelklick Gehen Sie auf die Registerkarte Dienste und aktivieren Sie die Cascan für IMAP und POP und klicken Sie dann auf Speichern. Als nächstes müssen Sie die Domäne mit dem POP3 und IMAP-Diensten verbinden. Öffnen Sie Start, Microsoft Arsign Server, Agent Management Shell und führen Sie den folgenden Befehl aus. Geben Sie den ersten Befehl für den POP3-Dienst ein, geben Sie hier die externe Domain Port 995, und SSL, dann wieder die Domain mit Port 110 und schließlich den Namen des Zertifikats. Öffnen Sie das Zertifikat in der Systemsteuerung und kopieren Sie den Namen. Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, müssen Sie den POP3-Dienst neu starten. Klicken Sie dazu im Dienstefenster mit der rechten Maustaste auf den Dienst neu starten und einen zweiten pop 3 dienst Führen Sie anschließend den Befehl zum Binden des Dienstes IMAP aus. Starten Sie anschließend den Dienst neu, IMAP und IMAP Backend. Im nächsten Schritt müssen Sie die Port 995, 93, 110 und 143 in Ihrem Netzwerk für diese Dienste überprüfen und gegebenenfalls öffnen. Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen und öffnen Sie die Ports für den agent server Als nächstes müssen Sie die Einstellungen für den Empfangsschluss ändern. In der Systemsteuerung geben Sie auf Mailflow, Presence Connectors, Clients Frontend Ergends. Öffnen Sie die Registerkarte Scoping fqdn, ändern Sie die Domain von intern aus extern und klicken Sie auf Speichern. Als letztes müssen Sie das Zertifikat angeben, das für die Verschlüsselung von smt verbindungen verwendet werden soll. Zunächst müssen wir die ID des Zertifikats herausfinden, das wir mit dem Dienst verbinden wollen. Öffnen Sie die Exchange Shell und führen Sie den folgenden Befehl aus. Kopieren Sie den Wert des Zertifikats Tramplint. Geben Sie dann das Zertifikat an, das zur Verschlüsselung von Authentifizierung SMT-Klientverbindungen verwendet wird. Hierfür gibt es drei Befehle. Führen Sie den ersten Befehl aus. Fügen Sie diesen Zertifikatswert am Ende hinzu. Führen Sie dann den zweiten Befehl in diesem Artikel aus. Und dann führen Sie den dritten Befehl aus. Um sicherzustellen, dass Sie das Zertifikat angeben, das zur verschlüsselten authentizierten SMT-Klientverbindungen verwendet wird, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dadurch erhalten Sie den Namen des Zertifikats. Dies sollte der Name des von Ihnen angegebenen Zertifikats sein. Im nächsten Schritt müssen Sie überprüfen, ob diese Protokolle auf Postfachebene aktiviert sind. Wenn Sie in den Postfächer deaktiviert sind, können die Benutzer Ihre Outlook-Profile nicht für die Verwendung von POP3 und einmal 4 konfigurieren. Sie müssen standardmäßig aktiviert sein. Um dies zu überprüfen, öffnen Sie die Erstellen systemsteuerung Gehen Sie zu Empfänger, Postfächer, öffnen Sie das gewünschte Konto und geben Sie zu Postfachfunktionen. Hier überprüfen Sie, ob aktivieren für diese Dienste angestellt ist. Und um die Dienste zu testen, führen Sie den Befehl Test aus. Geben Sie Ihr Passwort ein. Und hier ist das erfolgreiche Ergebnis. Führen Sie anschließend denselben Befehl für iMaps aus. Das Passwort für das Konto. Wie Sie sehen können, funktioniert auch diese Konfiguration. Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass Sie IMAP4 auf Ihrem RG-Server aktiviert und konfiguriert haben. Auf der microsoft website können Sie einen speziellen Dienst nutzen, der die POP3 und IMAP-Protokoll überprüft. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und um klicken Sie auf Prüfung durchführen. Wie Sie sehen können, war die Validierung erfolgreich, allerdings mit einer Warnung. Der Grund dafür ist, dass Microsoft die Zertifikatskette nicht verifizieren kann. Wahrscheinlich ist diese Funktion auf dem Server deaktiviert oder falsch eingestellt. Was das SRL-Zertifikat betrifft, so bin ich mit dessen zu 100 sicher, sodass die diese Warnung ignorieren können. Der Dienst funktioniert auch Als nächstes überprüfen wir das POP3-Protokoll. Gehen Sie nach dem gleichen Prinzip vor, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Prüfung durchführen. Die Prüfung war erfolgreich, es wird die gleiche Warnung angezeigt. Jetzt lass uns die Post überprüfen. In Outlook werden wir eine Verbindung über das IMAP oder POP3-Protokoll herstellen. Und senden wir eine Test-E-Mail. Wie Sie jetzt sehen können, wird die E-Mail nicht gespannt und geht direkt und ohne Fehler an den Empfänger. Lassen Sie uns nun einige Fälle verstehen, die bei falschen Anstellungen oder fehlenden DNS-Einträgen auftreten können. 550 SPS-Check-Fälle-Fälle. Wenn Sie eine Antispam-Anwendung auf Ihrem Microsoft Exchange Server installiert haben, könnten die Fehlermeldung etwa so aussehen. Dieser Fehler zeigt an, dass die sendenden Domäne einen ungültigen SPF-Eintrag hat oder dass der Absender eine gefälschte e mail adresse verwendet. Falls der DNS-Eintrag SPF fällt, falsch konfiguriert oder deaktiviert ist, wenn Sie seine E-Mail an eine externe E-Mail-Adresse senden, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung wie diese hat Ihre Nachrichten an die folgenden E-Mail-Adressen angelehnt. Fügen Sie in Ihrem DNS-Hosting einen SPF-Eintrag hinzu, um das Problem zu beheben. Bei der Überprüfung des DMARC-Datensatzes wird möglicherweise der folgende Fehler angezeigt. Diese Fehlermeldung bedeutet, dass die Nachricht die Authentifizierung nicht bestanden hat und nicht DMARC-Komfort ist. Ein DMARC-Konformitätsfehler bedeutet, dass die SPF- und KIM-Prüfung fallgeschlagen ist. Diese Fehler können mh, sich negativ auf die ML-Zustellung auswirken, da die Malboxen die Authentizität ihrer e nicht überprüfen können. Oder sieht ein Fehler im Zusammenhang mit einem gim eintränk aus? Dieser Fehler tritt in der Regel bei der ersten GIM-Konfiguration nach einem Anwendungsupgrade oder nach einer Server-Migration auf. Oft wird das Problem durch Fehler bei der Kennzeichnung oder bei Einrichtung des öffentlichen Schlüssels verursacht. Wenn Sie keinen KIM-Datensatz haben oder ihn falsch eingestellt haben, erhalten Sie eine Warnmeldung und das gilt für den Mark-Datensatz. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie die Einstellungen des entsprechenden Datensatzes. Daher haben wir eine einfache und problemlose Reihe von Standardfunktionen überprüft, die jedem Administrator zur Verfügung stehen, um die Sicherheit von Microsoft Mailbox Servern zu erhöhen. Richtig konfigurierte Kim SPF und dmr anträge helfen, den Fluss von Spam, spam mails und verschiedenen besorgten E-Mails so weit wie möglich zu reduzieren. Ich habe Ihnen nur die grundlegenden Einstellungen und deren Funktionweise gezeigt. Für einen solchen Schutz benötigen Sie detaillierte Einstellungen.